In dieser Episode zeige ich Ihnen, wie Sie mehrstufige Aufzählungen DIN-gerecht formatieren und die Listenebenen in Word anpassen können. In der DIN 5008 wird zum Thema mehrstufige Aufzählungen definiert, dass jede Aufzählungsebene eine eigene Fluchtlinie erhalten soll. Das bedeutet, dass Listenebene 1, also hier in dem Fall erstens, 2., drittens und so weiter, linksbündig steht, die Listenebene 2, A, Klammer B, Klammer C Klammer und so weiter direkt an der Fluchtlinie des Textes der vorhergehenden Listenebene zu stehen hat. In Word gibt es hier schon eine vorbereitete Formatierung. Ich markiere meinen Text, den ich formatieren möchte und wähle bei dem Button Liste mit mehreren Ebenen eine Listenbibliothek meiner Wahl aus. In dem Fall nehme ich jetzt das Beispiel Nummer 2. Und man muss Word zunächst mitteilen, in welche Listenebene der jeweilige Absatz einsortiert werden soll. Das können Sie auf zwei Arten tun. Entweder Sie klicken vor den Text, den Sie einsortieren möchten und drücken die Tab-Taste so oft, bis Sie Ihre gewünschte Listenebene erreicht haben. Wenn Sie wieder zurück möchten, können Sie die Funktion der Tab-Taste umdrehen, indem Sie die Umschalt- bzw. Shift-Taste zusätzlich festhalten und Tab tippen. Alternativ können Sie auch die Buttons Einzug vergrößern, Einzug verkleinern dafür verwenden. Möchten Sie nun im Nachhinein diese Listenebenen anpassen, markieren Sie bitte Ihren Text, den Sie formatieren möchten und wählen Sie bei Liste mit mehreren Ebenen Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren aus. Sie können hier auf der linken Seite die einzelnen Listenebenen anwählen. Und im unteren Bereich formatieren. Dabei sind die Texteinzüge so gestaltet, dass der Texteinzug 0,63 bei der zweiten Ebene den Beginn festlegt. Dieses Prinzip wird pro Ebene weitergeführt. Und dadurch haben Sie jeweils eine saubere Fluchtlinie am Text der vorhergehenden Ausrichtung. In meinem Fall möchte ich jetzt unter erstens einen Punkt. In der zweiten Listenebene belasse ich es bei dieser Aufzählung bzw. bei dieser Nummerierung mit ABC, aber bei der dritten Listenebene möchte ich gerne ein Aufzählungszeichen haben. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, formatiere ich über die Absatzformatierung noch keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung einfügen und schalte dies aus, damit ich auch hier meinen Absatzabstand zur erhöhten Lesbarkeit habe.